Das ist so toll! Das ist so geil! Ich glaube, Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Hallo, liebe Deutschlerner! Die Mission von Authentic German Learning ist die Verbesserung der Lebensqualität von Deutschlernern, indem ihnen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die sie zum Handeln inspirieren. Wir sind der Überzeugung, dass das Erlernen der deutschen Sprache für alle eine angenehme, herausfordernde und erfolgreiche Erfahrung sein sollte. Deshalb schaffen und pflegen wir eine entspannte Umgebung und bieten Lernmaterialien, die Deutschlerner mit Eifer verstehen wollen. Besuche die Webseite authenticgermanlearning.com, um mehr darüber zu erfahren, wie du Deutsch lernen kannst. Ich wünsche viel Spaß beim Deutschlernen.